Das ist Unge. Wie jeder YouTuber hat er mal klein angefangen. Deshalb ist es heute Zeit, darauf zurückzublicken und Unges erstes Video mit Facecam zu schneiden. Schnallt euch an, es wird gruselig. Hier ist Re-Edit ungespielt. Never, never, never revealing no secrets you're keeping these promises strong as a spell. Wie immer, Footage in die Timeline als erstes. Naja, und dann habe ich eben angefangen, ungerote Augen zu bauen. Das sieht noch richtig billig aus, aber vertraut mir kurz. Ich glaube, ich probiere es noch mal kurz mit weißen Augen. Ja, und jetzt packen wir ein Glow drauf und machen den rot und perfekt. Als nächstes habe ich dann das ganze Footage koloriert. Das heißt, ich habe die Farben ein bisschen angepasst und so, sodass wir so ein bisschen so ein bläulicheres gefährlicheres Farbdesign kriegen. Ich glaube, ihr wisst was ich meine oder also so sah das vorher aus und so sah es nachher aus. Natürlich habe ich auch versucht hier und da Memes einzubauen aber versucht ihr mal in ein Horrorvideo Memes einzubauen so dass sie passen. Das war echt verdammt schwer deshalb ist das Video auch echt verdammt gruselig geworden. Aber gruselige Musik und Soundeffekte hin oder her wir müssen ja auch noch einen schönen Einstieg kriegen, oder? Und dafür bin ich dann in After Effects gegangen und habe eine kleine Animation wie immer erstellt. Ich erspare euch auch lieber mal, wie ich das Ganze gemacht habe, weil an sich, wenn ich das erklären würde, würde das hier doch einfach nur den Rahmen sprengen. Nein nein, nein, nein, stopp. Also, als erstes habe ich den Slender ausmaskiert. Dann habe ich den Slender so ein bisschen ins Bild fliegen lassen, damit der so cool so wie reinfliegt. Als nächstes habe ich dann nach Schrift gesucht, die so schön auch so von oben und unten reinfliegt. Eine Schriftart zu finden, die schön gruselig aussieht, war gar nicht so einfach, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Adobe-Font runtergeladen habe. Habe ich aber am Ende hingekriegt. Dann habe ich die Schrift animiert, habe einen Blow hinzugefügt, der am Ende nicht aussah wie ein Blow, sondern einfach nur eine Umrandung war. Einen kurzen Kampf mit dem Adobe Media Encoder geführt, den einfach gewonnen, weil ich krass bin. Und dann das Ganze gerendert und ins Projekt eingefügt. Naja und dann habe ich halt noch ein bisschen Soundeffekte eingefügt, an der Musik ein bisschen rumgeschoben, nochmal geguckt, ob vielleicht doch irgendwo ein Meme reinpasst und am Ende habe ich, glaube ich, ein ziemlich gutes Slender Mansion Video aus Unges erstem Video mit Facecam machen können. Und wie sich das gehört, seht ihr jetzt das fertige Video. Und let's play Menschen. Ja, heute spielt meine Freundin... Und ich muss halt spielen und du hörst genau. gar nichts und ich muss hier... <lacht> okay, mit Rechtsklick machst du Taschnappe aus. Okay. Ähm, Sprinten tust du hier, also damit rennst du schnell, warte mal. Mhm. So rennst du normal und so rennst du schnell. Also mit der Shift-Taste. Und ansonsten brauchst du nichts. Taschenlampe uh. an und aus. Und hiermit sammelst du die Sachen an mit dem normalen Klick. Okay. Ähm... Okay. So. Um. Ja, Slender ist ein Horrorspiel, falls du es nicht kennt. Guck du erstmal im Raum um, ob da noch irgendwas war. Ah, ich will. Ist da oben so ein Papier? Nee, nee, du musst so Bilderraum ansammeln. Also, die erkennst du schon. Das dauert die Schnabe da an oder aus? Ah, die war an. Okay. Oh yeah! Ich sag jetzt einfach nichts mehr. Oh Gott. Lass jetzt einfach die Katie allein. Du darfst dich nicht alleine lassen. Nein. Oh mach. <lacht> oh Mann. Ich glaube es geht erst los wenn du das erste Bild hast oder so. Guck mal auf dem Bett was liegt was. Ist das sowas? Ja. ja das ah, Du oh brauchst Mann. also schon Bilder ran. du brauchst verschiedene Sachen. Okay, jetzt geht's los. Oh nein! Psst, doch. Psst. Und dreh dich nicht zu hastig um, weil der kann immer hinter dir stehen. Okay. Ist es ist ja auch so, dass der auch jetzt vor mir stehen könnte. Man weiß nicht. Aber du kannst auch sprinten, wie gesagt, ne? Weißt ja wie, ne? Mit dem, ja. mit dem kleinen Finger da auf dieser Sprinttaste. Oh Gott. Ey. Äh. Ah. Oh, ist er schon? Ah. Lauf weg! Ah. <lacht> ich, ich <hab> <lacht> Oh, da brauchst du einen Schlüssel für. Ah, der ist weg, der ist weg. Lauf weg, lauf weg. Boah. Ich bin nicht für so Spiele gemacht. Hätte ich das nicht eingegriffen, wärst du schon kaputt. Dann wärst du schon kaputt. Guck mal, dich um und du irgendwas findest. Nein, ich guck mich nicht um. Okay. Wenn du den siehst, renn weg. Nicht mehr die, einfach die Maus loslassen. So, ich wäre verloren, wenn ich in so einem Haus wäre wenn er wenn dich sieht, da ist noch was, ein Schlüssel oder so. Mit dem Schlüssel kannst du die Tür aufmachen, was ein Schlüssel? Ich bin aber nicht wieder unten hin. Das war ein Schlüssel. Okay, dann ähm, wenn er dich sieht, mach die Taschenlampe aus und renn weg. Okay. Nein! Wie sexy du grunzen kannst. <lacht> <lacht> Gut. Lauf, lauf, lauf! Oh Gott! Mann, bleib euch immer stehen und dann renn, lass die Maus los. Du bist im Kreis gerannt. Egal, renn wieder runter, Lass ist Schlüssel, du hast einen Schlüssel aufgehoben. Ich weiß gar nicht, wo ich lang laufen muss, ich hab so Angst. Nee, was ist das? Ich hab keine Angst. Das, das steigert man sich rein, wenn man das spielt. Ja, dann komm! Denk dran, du kannst. Da oben, das ist das Bild, das kannst du aufheben. glaube ich. Ja. Vorsichtig, nicht so stark umdrehen. Lauf doch weg! Lauf weg von dem! Lauf doch nicht da lang! Ah! Nein! Nicht zu dem! Lass die Hand weg! Du wirst fast, du wärst ja, fast dann zu ihm gerannt... Ja, dann lass dann da gerannt. Ja, weil du zu ihm gerannt wärst. Ich komme nicht gerade rein mit der Steuerung. Okay, das ist nur wir als dem, mehr ist das nicht. <lacht> <lacht> das ist doch so die mega aufwendige Steuerung. Okay. <lacht> okay. okay, geh, geh runter. Dann Warum kann man nicht, runtergehen? Ich weiß nicht mehr genau. Da lang, da lang, da lang, da lang. Genau, da geht's runter. Ich hab so Angst. So, mach die Tür auf. Oh, jetzt geht's in den Keller. Oh, oh, das war ein Fehler. Das war ein Fehler, Katie. Das war der größte Fehler deines Lebens. So, und am wo liegt was. Ne, kann man schaffen. Oh Mann. Da, links ist was. Ne, das ist nur ein Gang. Ich möchte dich mehr. Du wirst jetzt noch viel mehr von diesen Slender-Teilen spielen. Da, überm Klo ist was. Ja, pass auf. Dreh dich nicht so stark um. Dreh dich nicht so stark um. Gut, da geht's nach draußen. rechts, geh rechts, geh rechts, geh rechts. Da ist ein Schlüssel, da ist noch ein Schlüssel. Ich kannst noch eine Tür öffnen. Magst du nicht auch mal spielen? Ja, wenn du alles gut geschafft hast, dann ja. Ich muss wieder hochlaufen. Ja, geh wieder hoch. Aber guck nicht. der Slender da ist? Dann rennst du wieder runter und machst das Licht aus. Äh. Mach die Tür auf, mach die Tür. Äh, ich mach so Angst. Oh, ich wollte eigentlich gar nichts sagen. Ich bin jetzt mal leise. Nein, lass mich nicht alleine. Das ist was. Und dann. Lass mich nicht. Doch das, das Telefon. Ja. Oh, oh, dreh dich direkt um. Geh langsam an der Wand entlang. Bleib nicht so lange stehen. Lauf! Lauf! Nicht so. Wandeln. Lauf doch. Lauf! Du bist auch, weißt du was du machst? Wenn du den siehst, anstatt wegzurennen, machst du so. Ich schüttel mit der Maus der Hölle. Du schüttelst die Maus dann nur noch. Wie viel, wie viel überhaupt? hat ja. Ich, ich, ich, ich habe vier Stücke. Sehr gut. Okay, es war jetzt eine kurze Folge. Ähm, ich würde sagen, äh, du hast jetzt vier geschafft. Das ist noch steigerbar. Ähm, wenn ihr merkt. Oh, ich hatte so. Ah! Das ist, das ist, das ist äh, normal. Wenn ihr möchtet, dass die Katie nochmal so eine Rollspiel spielt, oder vielleicht ein anderes, was ihr euch wünscht, oder vielleicht ich, oder wenn wir zusammen mal eins spielen sollen, dann ähm, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr das Video bewertet. Daran sehen wir, dass es gefallen hat. Dann machen wir noch mehr davon. Schreibt Kommentare, was ihr davon haltet. Und äh, macht der Katie ein bisschen Mut, dass sie es gut gemacht hat. Weil ich finde, das hat sich schon sehr gut gemacht. Ey, ey wenn ich dann sehe, kriege ich so Angst, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich hindrücken Ja, du bist wirklich, ey, anstatt dass du einfach weggehst von dem... <lacht> Weißt du, du machst. Ja? Du machst dann so. Ich mach, ich mach, ich die Maus und mach so. Naja, auf jeden Fall. Willst du noch was sagen? Danke fürs Zuschauen. Okay. Und ihr müsst es spielen. Aber es fällt Zimmer dunkel und. Ja, äh, ja es also, ist auch eigentlich dunkel, aber wir haben halt diese die, die Lampen da ja, von der Kamera. Und deswegen ist es jetzt wirkt das ziemlich hell. Ja. Also freue ich mich schon mal aufs nächste. Vielleicht spielst du morgen schon das nächste, nee. je, nachdem, je nachdem, was die Leute so Nein. schreiben. Du spielst dann wenn mal. Na ja, gut, guck mal, was die Leute schreiben. Ihr könnt ja in den, ja in den Kommentaren betteln. Tschüss!